Hallo Leute, wisst ihr eigentlich, was elektro ist? Nee? Da müsst ihr nicht gleich durchdrehen. Ich erkläre euch das ja. Das heißt, alte Lampen in die Sammelbox und ab in die Sammelstelle. Bis bald, euer Conny.